Täglich stellen wir uns neuen Herausforderungen, sind das Bindeglied zwischen Hersteller und Kunden. Wir garantieren eine direkte Lösungsfindung ohne zeitraubende Kommunikationsschleifen. K&P Computer ist Ihr Full-Service-IT-Provider. Damit Technologie den Kunden weiter voranbringt, ist schnelles Handeln, fachkundige Beratung und Nachhaltigkeit gefragt. Wir bündeln diese Anforderungen in einem Ansprechpartner. K&P Computer analysiert, berät, erarbeitet IT-Konzepte und setzt diese um. Wir arbeiten präventiv und sorgen für Sicherheit. 24-7 für Sie im Einsatz, remote oder vor Ort. Mit unseren Leistungen, IT-Wartung, IT-Projekte und Managed Services decken wir die gesamte Wertschöpfungskette einer funktionierenden IT-Infrastruktur ab. Und das national und international. Oftmals beginnen Kundenbeziehungen mit einem klassischen Wartungseinsatz, doch selten bleibt es dabei. Unsere Spezialisten erkennen Potenziale, weisen auf Themen wie notwendige Firmware-Updates, Storage-Erweiterungen oder mögliche Sicherheitslücken hin. Vertrauen und Hersteller-Know-how spielen dabei eine große Rolle. Gerade die Kombination unserer Wartungs- und Projektdienstleistungen mit Managed Services gütet unseren Kunden den entscheidenden Mehrwert. Im Team erarbeiten wir kosteneffiziente und nachhaltige Datacenter-Lösungen. Immer passgenau für jeden Kundenanspruch. Wir lieben, was wir tun und teilen unser Wissen. In der K&P Tech Academy informieren wir über aktuelle Trends und fördern den Nachwuchs. Das erleichtert den Generationenwechsel. Nachhaltiges Handeln also. Das betrifft auch die Weiterverwertung von Systemen und die DSGVO-konforme Datenträgervernichtung. Seit über 30 Jahren sind wir für mehr als 3000 Kunden ein kompetenter und zuverlässiger Partner. Ab dem ersten Tag immer die passende Lösung im Blick. Full Service ohne Umwege. Egal welche Unternehmensgröße, egal welche Branche. Eben für alle Kunden.